Okay, ähm, wir beginnen mit dem ersten Vortrag ähm, von Emanuel Belo, Open Layers, was ist neu und was kommt als nächstes? Emanuel ist ja auch schon ein etwas älterer Hase in dem ganzen Business. Ich habe gerade gesehen, den ältesten Vortrag zumindest von der Foskes Aufzeichnung habe ich von 2013 gefunden. Mag sein, dass es noch weiter zurückgibt. Ansonsten. Arbeitet er in der Schweiz bei Camp2Camp Camp und ja, beschäftigt sich sehr viel mit Open Layers. Und dann übergebe ich auch schon. Bitteschön. Hallo, willkommen zu diesem Vortrag zum Thema Open Layers. Kurz zu meiner Person. Ich bin Emmanuel Bello, Leiter der Geospatial Abteilung bei Camp2Camp. Camp. Zur Agenda. Ich werde Camp2Camp Camp kurz vorstellen, dann steigen wir ein. Was ist OpenLayers? was sind seine Merkmale, die Vorteile, die neuesten Entwicklungen, sowie die Perspektiven? So, Camp2Camp. To Camp2Camp, to wir sind ein Open-Source-Hersteller und Dienstleistungsanbieter seit 2001. Wir sind tätig in drei Ländern: in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich. Wir haben mehr, mehr als 110 Mitarbeiter, die kümmern sich um die Softwareentwicklung und den Betrieb. Wir setzen dabei agile und DevOps-Practices ein. So, Open Laut OpenLayers. Laut OpenLayers.org OpenLayers ist eine leistungsstarke, funktionsreiche Bibliothek für alle ihre Mapping-Anforderungen. Ich möchte in dem Vortrag hier den funktionsreichen Aspekt hervorheben. Mit den Merkmalen man kann gekachelte Layers darstellen, Vector Layers und die Architektur und die Software von OpenLayers ist hochmodern, schnell und mobilefähig. Es funktioniert mit Canvas oder WebGL. Die Programmbibliothek ist einfach anpassbar und erweiterbar. Dabei kann der Entwickler mit CSS oder die JavaScript API einsetzen. Die Community stellt OpenLayers als Open-Source-Projekt zur Verfügung. Mit einer freizügigen Lizenz FreeBSD. In der Schweiz, MapGeoAdmin setzt OpenLayers ein. Es ist die Karte, welcher die mit OpenLayers dargestellt ist. Man kann hier die WMTS-Karren der Landeskarte darstellen, aber es ist auch möglich, dass der Benutzer seine eigenen Daten hochladet, wie KML, GPX oder dass man WMS-Layers noch hinzufügt. In den Werkzeugen man hat die Möglichkeit, äh, auf die Karte zu zeichnen oder zu messen. Und das ist auch Funktionalitäten, die von OpenLayers angeboten sind. So, schauen wir mal einige Beispiele. Mit der äh, Release 6, man hat viel auf die Mapbox Vektorkarten Darstellung gearbeitet. Sie sehen hier ein Beispiel. Von MVT, Daten, die in OpenAirs gerendert sind. Es ist sehr performant und ermöglicht, europäische Daten sowie sehr präzise Daten im äh, Campus zum Beispiel darzustellen. Die Navigation ist flüssig und sehr performant. Man hat auch viel äh, auf WebGL äh, letztlich gearbeitet, mit hier das Punkt, WebGL-Punkt-Renderer. In diesem Beispiel äh, 19 Tausende Städte sind dargestellt. Sie sind dargestellt als proportionalen Kreise, entsprechend deren Bevölkerung. Sie sehen, OpenLayers bietet auch einen performanten WebGL-Renderer für äh, Punkte. In WebGL, man hat auch viel gearbeitet zu den Aspekten dynamische Heatmaps und die Interaktion mit dem Benutzer. Man hat hier die Erdbeben in äh, South Asia und der Benutzer hat die Möglichkeit, eine Hitmap selbst zu gestalten. Er kann so die Radius variieren lassen, sowie die Blurgröße. Und Open Layers in den Browser kleinseitig rechnet die Karte live für den Benutzer. Oder hier ein Beispiel von Windanimation mit zahlreichen Windpartikeln oder Windvektoren die über die Schweiz platziert sind und man kann das live darstellen. Sie sehen, es ist auch hier sehr mächtig. Man kann nicht nur Vektordaten performant darstellen, es ist auch möglich, Raster zu prozessieren. Wir haben hier ein Beispiel von einem digitales Höhenmodell, in dem man die Sonnenschatten eigentlich berechnet. Der Benutzer kann das die Position der Sonne variieren lassen und die Schatten bewegen sich entsprechend. Es ist auch eine Berechnung kleinseitig. Mit umfangreichen Tools wie Zeichen, Messen, Erfassen oder Snappen, man kann mit Open Layers Geoportale äh, vorbereiten. Sie sehen hier mit der Positionierung des Punktes, es gibt ein Magneteffekt auf bestehende Punkte und es ist sehr einfach auf ein Objekt zu snappen. Wie funktioniert OpenLayers? Man hat hier mit OpenLayers die Möglichkeit, zahlreiche Datenquellen und Formate zu integrieren. Zuerst Open kann OpenLayers den HTTP-Protokoll einsetzen, um über das Web Elemente zu holen, aber man kann auch mit WebSockets in Informationen, Live-Informationen immer zur Verfügung stellen greift auf Raster- und Vektordaten oder auf Teils und äh, kann auf OGC-Dienste wie WMS, WFS oder WMTS zugreifen sowie auf die ArcGIS rest api Als Datenquelle man kann auch berühmte Provider wie OpenStreetMap, Bing, CartoDB und weitere integrieren. Zu den Formaten äh, in den Vektoraspekten äh, es gibt die Möglichkeit JSON-Daten zu laden, sei es GeoJSON, TopoJSON oder EsriJSON. Und auch Mapbox-Vektorteil für sehr größere, große Datenmengen. Es unterstützt auch die OGC-Dateien oder Formate wie KML, GML und die Möglichkeit mit WMTS, WMS oder WFS zu, zu interagieren. Get Capabilities, Get Feature Info, alle diese Formate. Der Benutzer kann auch seine GPX auf einer Karte hochladen oder SVG-Dokumente darstellen sehen es ist sehr breit der Einsatzbereich. Wie funktioniert das Rendering? Mit der Release 6 von OpenLayers man hat jetzt ein Composite Rendering. Was bedeutet es? Es bedeutet, bedeutet dass äh, man kann mehrere Renderer überlagern kann. Jede Ebene oder jeden Layer hat einen, seinen eigenen Renderer und das ermöglicht die Optimierung der, der Leistungen. Man kann, wenn es gibt zum Beispiel zahlreiche Punkte das WebGL-Vektor-Renderer einsetzen und unterhalb von diesen Punkten zum Beispiel eine Basiskarte mit dem Canvas darstellen. Somit kann man in Canvas Raster, äh, Daten, Bild oder Karren oder Vektor sehr performant mit den Vektor-Layer oder als Karren oder rasterisiert für sehr performante Darstellungen. Die Interoperabilität mit den OGC-Diensten ist ermöglicht dank die OGC-Filter, welche nativ in OpenLayers entwickelt sind und zur Verfügung gestellt sind. Man hat Zugriff zu den Operatoren wie AND OR, zu attributive Filtern und auf geografische Filter, wie zum Beispiel Contains, B-Box, WC, Intersects und so weiter. Das heißt, der Entwickler kann sehr einfach seine Abfrage an OGC-Dienste mit OpenLayers Toolkit generieren. OpenLayers hat auch äh, eine, die Möglichkeit, das Stil me äh, mit mehreren Möglichkeiten das darzustellen. Zum Beispiel, es gibt das OpenLayers Style Specification, welcher als statische Information die den Kartenstil definiert. Aber es ist auch möglich, mit der Style-Funktion in JavaScript dynamisch die den Kartendarstellung zu ändern oder anzupassen. Das heißt, entsprechend Benutzer, äh, Aktionen oder Dateninhalt, man kann den, die Kartendarstellung live anpassen. Es gibt auch die Möglichkeit Mapbox Style zu unterstützen, indem es gibt einen Importprozess für Mapbox Style und es gibt auch für WebGL einen Expression Style Mechanismus, welcher eigentlich Filter oder Variablen anbietet, um den Stil dynamisch zu machen. Wir haben hier ein Beispiel von, äh, live, äh, WebGL-Filtern auf Daten. Hier darstellen wir, stellen wir 45.000 Meteoriten dar. Und der Benutzer hat die Möglichkeit, mit dem Slider zu wählen, auf wel, welchem Jahr den Meteoriten dargestellt werden. Und Sie sehen, man hat einen Datensatz. Und rein mit diesem Filter kann man, man kann die Darstellung anpassen. OpenLayers ist auch äh, in der Lage, andere Programm Bibliotheken zu integri in integrieren. Man kann mit OpenLayers zum Beispiel mit Turf.js arbeiten. Das bietet zum Beispiel die Möglichkeit, erweiterte Geodatenanalysen zu machen, Buffer und so weiter. Aber es ist auch möglich, zum Beispiel mit Mapbox.gl zu arbeiten, indem man kann Mapbox als eigenen Renderer innerhalb von den Komposit-Renderer zu integrieren, um zum Beispiel sehr performant die Visualisierung von Vektorkarren zu organisieren. Es gibt auch die Möglichkeit mit GeoGISON-VT, dass man größere GeoGISON-Daten aufschneidet und in Vektorkacheln formatiert für eine Vektorkarren-Darstellung. Es gibt auch die Möglichkeit, die Grafiken Grafiken und Diagramme darzustellen mit d 3js und Geometrien zu bearbeiten und zu analysieren mit GSTS oder Topolis zum Beispiel. Hier ein Beispiel von Integration OpenLayers mit CartoDB-AIRSHIP und eine WebGL-Darstellung. Sie sehen auf der Karte, dass wenn der Benutzer sich bewegt, es ändert den Boundingbox und in der Animation die Elemente sind dann... Angepasst. Es gibt eine zwei Wege integration zwischen der Karte und den Komponenten. Und wenn die, der Benutzer in der Komponente Elementen selektiert, dann passt sich auch die Karte an. Und man kann das noch mit einer Animation darstellen. So, es ist sehr mächtig, um äh, Business Intelligence oder DataWise-Lösungen zu entwickeln. Vielleicht als erste Zusammenfassung, was sind die Vorteile von Open Layers? Open Layers ist wie den Schweizer Taschenmesser für Frontend-Mapping-Bibliotheken. Es hat zahlreiche Features und es, geht nicht, es ist nicht nur eine reine, einfache, performante Kartendarstellung, sondern die Features sind auch sehr wichtig. Das heißt, es unterstützt zum Beispiel räumliche Projektionen, fortgeschrittene Kartografie, es ermöglicht und es bietet Tools für Daten erfassen, messen, zeichnen, snappen und so weiter. Aber man kann auch mit den OpenLayers Toolkit und Programmbibliothek räumliche Analysen machen, Bildbearbeitung, sowie man kann auch auf Drittbibliotheken anbinden anbieten und deren Vorteil auch nutzen. Es ist auch sehr eine Programmbibliothek, welche sehr interoperabel ist mit der Unterstützung von OGC-Standards und Formaten. Und nicht zuletzt... Es stützt sich auf eine große Open-Source-Community seit 2006. So, Was sind die fortlaufenden Entwicklungen und die Perspektiven? Zuerst möchte ich das offscreen Scanner und die Web-Workers vorstellen. Es ist die Möglichkeit, außerhalb vom Viewport die Daten vorzuprozessieren, um eine performante Darstellung anzubieten. Und Sie sehen hier, es ist sehr performant. Die web sind noch nicht, oder auf Skin Canvas, sie ist noch nicht vollständig äh, W3C-Support, das heißt zurzeit es gibt äh, Chrome und Edge, die es unterstützen, aber wenn weitere Browser es un unterstützen werden, kann man das dann als Default in Open, Open konfigurieren. Letztlich hat auch äh, Team Schaub äh, sehr viel gearbeitet auf das WebGL Raster Renderer und hat eine Pull Request, eine große Pull Request vorbereitet. So, was ist der Inhalt dieses Pull Requests? Man kann mit, We mit Open Layers die Raster jetzt bearbeiten, wie in einem Foto-Editor. Das heißt, man kann den, die Exposure, Contrast, Contrast oder Saturation variieren lassen, kleinseitig, in, in den Browser. Es ist auch möglich und das ist sehr wichtig für die Architektur einer GDI. Man kann jetzt Cloud Optimize GeoTIF darstellen. Das heißt, um ein Raster in OpenERS darzustellen, man braucht nicht mehr einen WMS- oder WMTS-Dienst. Man kann direkt auf ein COG GeoTief, auf S3 zum Beispiel, zugreifen und den in die Karte integrieren. So rein JavaScript-mäßig. Und Sie sehen, es ist sehr performant und funktioniert hervorragend. Man kann auch äh, zum Beispiel äh, die, die, die Höhenmodelle prozessieren. Hier zum Beispiel das See-Level Und auf Basis der Höhe man entscheidet, da wird es äh, in Blau oder transparent gefärbt. Und somit kann man die Darstellung organisieren entsprechend eine Höheninformation. Es ist auch möglich die, mit dieser Programmbibliothek dass man mehrere Datenquellen prozessiert. So hier in dem, diesem Beispiel man generiert das die Normalized Vegetation Index und das ist eigentlich ein Modell. Es ist keine Farbe, dass man fotografiert, sondern es ist ein Modell, das man berechnet auf Basis von äh, Infrarot äh, und den roten äh, äh, Kanal eines Luftbildes. Und Sie sehen hier das Ergebnis. Das heißt, man kann so Komposit Bilder darstellen, indem man mathematische Berechnungen organisiert für die Darstellung. So, es wurde, wie Sie gesehen haben, viel über WebGL-Raster letztlich gearbeitet und jetzt hat, bietet OpenLayers sehr weitgehende Funktionalitäten in dem Bereich. Was sind dann die, die Perspektiven oder die möglichen Perspektiven zum Thema WebGL? Äh, es gibt jetzt die Implementation von Punkten und natürlich die Roadmap, für das, man in den nächsten Work Package Linien und Polygonen Unterstützung auch entwickelt. Dann braucht es auch die Entwicklung von Textrendering, sodass man die Labels auch in WebGL darstellen kann und dann auch die komplexe Struktur von Vektorkarten für eine WebGL darstellen. Man kann das noch sicher als gesamt noch optimieren und am Ende könnte man noch den Style verbessern. Oder die Performance und die Styling-Möglichkeiten neu erweitern. Es stellt sich jetzt natürlich die Frage der Finanzierung. Man hat auf größere Crowdfunding äh, vorher gearbeitet für OpenLayers 3 und OpenLayers 6. Und jetzt natürlich stellt sich auch die Frage für die weitere Arbeiten in OpenLayers. Ich hoffe, ich konnte einen Überblick über OpenLayers geben. Und ich stehe jetzt gerne zur Verfügung für Fragen. Sie können auch mehr Informationen auf camp 2 campcom äh, bekommen. Danke. Eins und Ihr seid live. Vielen Dank für den Vortrag. Ähm, der war sehr aufschlussreich und auch wirklich coole Beispiele in den Karten, die du da gezeigt hast. Alles kannte ich da auch noch nicht natürlich. Wir haben drei Fragen, die hier im Fragenchat gestellt wurden. Wir haben fünf Minuten Zeit, sechs Minuten, wenn noch jemand eine Frage hat. Ich denke, für eine vierte wäre auch noch Platz. Ich fange einfach mal mit der ersten Frage an, die ich dir stelle. Muss ich als Open Layers Entwickler meinen Code anpassen, um WebGL zu nutzen, oder tausche ich nur den Renderer aus, einmal aus? Ja, es gibt einige Anpassungen zu machen. Ähm, ähm, insbesondere für die Darstellung, den Styler. Es ist nicht die gleiche äh, Styling Funktion, äh, Styling Sprache, um in den Canvas und in den WebGL äh, Renderer den, die Karte darzustellen, zu konfigurieren. Das heißt, ja, es gibt einige Anpassungen zu machen, ja. Okay. Also vor allem für die, für die Anwendung und Darstellung dann auch noch, neben dem Austausch des Renderers. Ja. Wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Alles klar. Dankeschön. Ähm, dann eine sehr hochgewotete Frage. Wie sieht es aus mit der Unterstützung von OVC API Features? Ja, es gibt eine, äh, eine Pull Request, welche ich auf den Chat äh, äh, geklebt habe. Und die so die Maps API ist in Entwicklung. Gut, das kann man also danach lesen im Chat. Hatte ich auch schon gesehen. Dankeschön. Die letzte Frage von den Teilnehmern. Welcher Renderer kann für die Darstellung von MB-Tiles verwendet werden? Für eine umfangreiche Darstellung der MB-Tiles, so Vector-Tiles, muss man den Canvas-Renderer benutzen. In WebGL, man kann zurzeit nur Punkte darstellen. Okay, eine kurze und knappe Antwort. Vielen Dank. Weitere sind nicht aufgetaucht. Wir haben noch ein bisschen. Ich habe noch eine Frage, die mir zwischendurch aufgefallen war. Ich komme aus einer Zeit, als eine 20-Megabyte-Festplatte noch quasi unbezahlbar war. Wie ist denn das mit den, mit den Hardware-Anforderungen für die ganzen Live-Sachen, die dann im Browser ablaufen? Kannst du da was zu sagen? Also ich selber habe auch ein eher älteres Handy. Das ist zwei Jahre alt, unglaublich. Ähm, könnte ich da diese OpenLayers-Anwendung noch ordentlich laufen lassen oder wäre das schon hakelig? Nein, es funktioniert. Es funktioniert sehr gut auf äh, zahlreichen Devices, sei es, sei es äh, Mobile, äh, Desktop oder Tablet. Du brauchst eigentlich einen äh, modernen JavaScript-Browser, um, ähm, um effizient äh, OpenLayers einsetzen zu können. Aber wie jede äh, Frontend-Programm-Mapping-Bibliothek Okay. Ja gut, dann werde ich das auch mal auf meinem Handy ausprobieren <lacht> und gucken, was da so läuft. Oder ob ich doch ein etwas aktuelleres Modell brauche. Als Beispiel, du kannst äh, map.geoadmin zum Beispiel äh, testen. Es funktioniert sehr gut auf äh, Mobile. Das kannst du vielleicht gerade nochmal in den Chat packen, wenn du es nicht parallel schon getan hast. Ähm, gut, ja, vielen Dank. Weitere Fragen sehe ich nicht.